Hm. Meine Damen und Herren, Weltsensation, was Sie hier sehen, ist ein Grazer Pinguin auf dem unfassbar schönen Körper von Sven Kukes. Sven, was tust du in dieser provinziellen äh, Gegend? Du gehörst doch nach Berlin und gibst dort Rave-Partys mit 200 Leuten und so. Nein, ähm, ich war schon mal vor ein paar Jahren in Graz und bin gern wieder hergekommen. Es ist ein super Event hier. Super organisiert, läuft, absolut cool. Und ich habe heute einen Workshop gegeben, drei Stunden über Text -Tools, alles was im Terminal rennt. Äh, wie bringt man das zusammen? Warum ist das alles Text? Was sind die Vorteile von Text? Was kann man damit machen? Wie viele Leute hast du gehabt, das Publikum? gekommen. Ja, 16 gab es. 16 Leute, ja. Und sind alle bis zum Schluss geblieben? Ja, denke, doch, ja, sind alle geblieben, aber ich hätte auch noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht, wir sind gerade so richtig warm geworden, also ich denke mal, hätte ich nicht drei Stunden gehabt, sondern vier, viereinhalb, dann wäre ich sehr viel besser hingekommen. Es gibt immer so ein bisschen Anfangsdings, wie ist der Stand von den Leuten, was haben die Leute schon gesehen, einfach mal durchchecken, War ein bisschen lang, aber ich tue auf der Webseite, die ich ja zur Verfügung stelle, das alles mal zusammen Ich hoffe, die Leute melden sich per E-Mail noch einmal. Sagst du uns die URL von dieser Webseite? Ja, das ist www.gukes.net, g u c slash graz, workshop.txt. Okay, Du bist eine, nicht nur eine faszinierende Persönlichkeit und du hast auch circa jede Linux-Veranstaltung der letzten drei Jahre wahrscheinlich persönlich besucht. Man könnte umgekehrt sagen, wenn du nicht dort bist, ist es wahrscheinlich keine ja. Linux-Veranstaltung. Kannst du etwas sagen äh, zum Unterschied zum Beispiel Graz, Wien, äh, Chemnitz, Berlin, was sind sozusagen mhm. deine Highlights, wenn jetzt jemand sehr neu in der Szene ist oder beschließt, er möchte auf irgendeine Linux-Veranstaltung fahren, was würdest du ihm ans Herz legen und warum? Also was sind so die Eigenheiten, die du jetzt rausgekriegt hast von den unterschiedlichen Standorten? Gut, also ich war nicht jeder dabei. Ich habe schon ein paar gesehen. Äh, es fehlen mir da allerdings auch ein paar. Ich hatte mal ein Vortrag darüber gehalten, was die, wo die Unterschiede sind. So, ähm, wird ein bisschen viel, aber auf alle Fälle. Also, ich war hier in, in Wien, in Eisenstadt, in Graz. Jetzt, jetzt sind wir in äh, Graz. Genau. Jetzt sind wir in Graz, genau. Ja? Äh, Graz ist super. Organisiert läuft wirklich prima. Immer ja. am Samstag äh, hier an der FH alles unter einem Dach. Ähm, drei Tracks, Vorträge, ein paar Workshops. da sind natürlich noch mehrere dabei. Ähm, Zertifizierung LPI und BSD mittlerweile auch. LPI auch für den Dreier, für den neuen Zyklus. Und eine Keysighting-Party und ein Social Event am Ende und ein geheimer Brunch morgen und Sonntag und äh, was ist geheim? Naja, wenn man herkommt, dann bleibt man schon... Du kannst Graz empfehlen, sozusagen. Definitiv empfehlen, ja. ja. ja. Äh, Eisenstadt ja. ist kleiner, es ja. hat nur einen Track. Mhm. Aber ich finde, es hat auch was Gemütliches, weil man kann eigentlich gar nichts verpassen. Hier muss man natürlich dann entscheiden. Ja, noch ja. schlimmer bei Veranstaltungen, die noch mehr bieten. Ja. Ähm, aber hier, hier sind es drei, in Eisenstadt eine und dort kann man nichts verpassen. Verstehe. Dort sind es zwei Tage. Dazwischen gibt es ja. eine nette Jause am mhm. Mittag und ein Social Event am Abend, den ich sehr empfehlen kann. Mhm. Läuft auch sehr gemütlich und gut ab. Sind natürlich nicht also, so viele. Wir, Wir sehen gehen. hier, es entsteht oh, gerade linux-tourismus.com. Ja. <lacht> ja, ja, genau. Im Prinzip. Ja. Äh, Wien hat natürlich die längste Veranstaltung, waren mal vier Tage, jetzt sind es glaube ich noch drei, ja. äh, ist gleich demnächst jetzt, 6.7. Mai glaube ich, ähm, hat den Standort, allerdings gewechselt war vorher im Museumskritt hier, ja, dann, ein altes dann Rathaus, bei ja. Wirtschaftsding, dann letztes Jahr im Rathaus und vorher ja, glaube ich auch im alten Rathaus, ja. right? genau. Und ja, wie es dort wird, ich weiß noch aus, nicht. davon aus, etwa äh. so viele Leute wie hier, wahrscheinlich noch mhm. so ein bisschen mehr. Also es gibt noch 400, 500 Leute mhm. auf die Tage verteilt. Ähm, Programm habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ja, ja. gibt es glaube ich noch gar nicht. Mhm. Ja. Ähm. Kannst du was über Deutschland sagen? Also Deutschland. Hier die, was, ja. äh, was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt in Österreich wohnt, sich leisten kann, auch durchaus mal nach Deutschland zu fahren? Ja. Also was Ende würdest du ans Herz legen? Das nächste Jahr am Ende ist der Kongress, der Chaos Communication Kongress in Berlin, vier Tage. Äh, das ist immer vom um Karten Jahreswechsel, her. ne? Ja, also am 27. Ja. 30. Dezember. Mhm. Aber ich behaupte, es ist ein ein tag event Man kommt gar nicht zum Schlafen zwischendurch. Ja. Ja. Also vorher ausschlafen, lieber Weihnachten verstreichen lassen. <lacht> Family is overrated. <all> <lacht> Und ähm, die meisten Leute sagen entweder Family oder Kongress, und es gibt auch einige, die Family mitnehmen, ja, Family. ja. Hack nach Definitiv sehr viel, über 100 äh, Vorträge, der Hammer, ja. Ja. einige Workshops drumherum, Partys, und natürlich Berlin sehen, der Mega-Event schlechthin, jetzt noch zweieinhalbtausend Leute, äh, dauerhaft, also, Verteilt, wir irgendwie 1000 pro Tag, aber Sie rechnen so auf vier Tage dann eben 4200 Leute, haben Sie gesagt. Mhm. Und Sie schauen sich gerade ab, ob die Ort wechseln, um noch mehr Leute unterbringen zu können. Also definitiv, das ist der Der computer kongress würdest du empfehlen. Genau. Und Sonst dann? An Linux -Veranstaltungen ja, definitiv in Chemnitz, immer Chemnitz. Anfang, Ende Februar, Anfang März. Ja. Ähm, ich würde mal sagen, der, der. der beste organisierte Event, Sorry grad. Ja, ähm, also hier ist gut, aber okay, die, da, die haben schon so viel Zeit gemacht. Ja. Ja. Also auch unter einem Dach an der Uni, sehr viele Leute im Hintergrund aus der TU kennen. Mhm. Äh, zwei Tage, ich glaube ich, 80, 90 Vorträge, ein Dutzend Workshops, Kinderbetreuung, äh, Bücherstand. Essen, Unterkunft in der Turnhalle, alles in Dings und wir aus Berlin fahren mit dem linux dorthin. immer so also 40, 50 Leute, so dass wir uns nur reinsetzen, werden dort vorne rausgekippt. Ähm, ja. Ein, es kostet aber einen Tritt, mhm. zwei Tage zu 5 Euro, ermäßigt 3 Euro. Wenn ja, man das nicht ausgeben will, dann hat man es okay. verpasst. Was sagst du ähm, zu Berlin im Sommer? Berlin im Sommer, Linux-Tag.org. Ja. Ist aber nicht ein Tag, sind auch wieder vier Tage, 9. bis 12. Juni. Ähm, ja, groß an der Messe Berlin gelegen, im Westen am Funkturm. Ist ja schon ein bisschen gewandert, war früher Kaiserslautern, dann Stuttgart, dann ähm, Karlsruhe, Wiesbaden und schließlich jetzt die letzten Jahre in Berlin. Groß angelegte Event, zusammen auch mit Business. Business äh, Teil ist der eine große Teil, Community aber ja. auch, auch recht groß. Es gibt noch eine kleine Mini-Debian-Konferenz nebenbei, die jetzt stattfinden wird und äh, vorbereitet wird. Ähm, ja, der Sommer-Event. Der Sommer-Event. Ja, kommt nach Berlin. Okay, danke. Sven Sehr gut.